Ja, ja. wieder raus. Wir gehen rein und wieder raus. Ich habe gerade dreieinhalb Leben. Gibt's denn nicht so einen so einen so Trick mit, ähm, ja, denn. Kennt ihr denn? Weißt du, wie weiß geht? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Timos. Ähm. Heute nehmen wir zwei, beziehungsweise eventuell auch drei Folgen auf. Deswegen, falls ich es ja betitelt habe, ich bin kein obdachlose Penner. Ich ähm, nehme nehm einfach die Folgen direkt miteinander auf. Mit dabei ist der Corona-Kranke aus dem Arschbissen, der ender Ah Oh, Maul. <lacht> oh, geil. Äh, ja, wir haben heute, keine Ahnung was vor, ich würde sagen, ein bisschen Mining Äh, Lonecraft kraft am ja. maybe fighten wir gegen den eventuell gleich Hoffe ich mal, ich will den Kill eigentlich mal haben Und, äh, ja, Nevius vorhin gestorben, an einem Creeper ähm, äh. auch sehr interessant Und ich würde sagen, wir gehen rein In 3, 2, 1, rein da Ich bin in der Höhle, ne? Ja, ich bin ein bisschen weiter draußen ich So ich bin alleine? Wir brauchen Essen. Fight? <lacht> Ey Junge, was willst du eigentlich? Du musst unbedingt verretten, oder? Äh, ich kann mal kurz... Ah, oh, hier ist das Skelettpferd. Übrigens, hier, sind wir, hier waren Skelettpferde. Ich weiß. Ey, nur so, du musst die Gäste deutlich unterschätzen, ne? Wir sind so zweit. Ja, aber wenn du schon bald einen hat, ne? Das heißt, der hat nicht so gut ist. diese Klinik. Ich werde mir schon sehen, wenn wir sagen, oder? Nee, nee, nee. Jetzt soll, ich, soll ich mich tatsächlich durch. Ähm, äh du mal ein bisschen Stuff. Ich hab unser Eisen. Ähm... Komm, genau so. Okay, ja, komm mal hoch. Komm, komm hoch. Ähm... Wir brauchen noch Essen. Das hat, das hat Sonntag begonnen, das ist... Jetzt, äh Mittwoch, ne? Mhm. Ja. Was das ist ein Schiff... Oh, das ist ein Schiffwrack. Das ist ein Schiffwrack, das... Ein das ist, gehen wir mal schnell. Beim Schiffrack ist Safecall Diaz oder sowas drin. Also nicht Safecall, aber recht sicher. Ja, Nein, nee, nicht sehr sicher, Eher ist ja wahrscheinlich sicher. Ja, wir haben schon sehen. Also, du bist ja nicht live, ne? Ne, ich bin grad nicht live, du? Nein, aber Koordinaten bitte. Meine sind von der camper decker so. Ja. Oh! Ey, das hat sich auch schon erledigt. Das hat sich aber erledigt, ja gut. Das hat sich auch schon erledigt. <lacht> F! <lacht> und mit dem Feind, der auch noch kommt, wie hat sich auch schon erledigt. Junge. <lacht> hey? geht das kannte. Hab ich so eine Aura oder warum verreckt jeder, wenn ich online komme? Mh, mm, davor was es verreckt, jeder, wenn, wenn, man dich, wenn man dich sieht will. Ja, <lacht> ähm, ja, soll ich die noch kurz sagen? Warte warte, ich gehe kurz zum Schiffen, dass ich die Konanen ja, noch. Ja, die Konanen hat ja eh mehrere Aufnahmen, also kommt eh nicht drauf an. Ja. Ich habe ja ich habe ja ja. einen ich habe ja ein Waypoint von so einem Dings, wo wir da äh, letztes Mal aus einen Waypoint zu haben. Ich, ich dachte, könnte, wir haben gesagt, nein. Ich hätte möchte Koordinaten noch aufschreiben können, ne? Ein, ein großer Unterschied. Schalter? Äh, nein, nein, wir machen doch nur einen Schalter, weil einfach ist sie schon reingeschissen. Hey, ja, dann sag mal, wo ihr seid oder also, wo du bist. Ich bin gerade im Wasser. Das nimmt mir nicht viel. Sag mir die Koordinaten, du spast. What the fuck? Ja, ich bin im Wasser, es bringt es. Ich bin bei. Ja, ich komme hin. Minus 180. Ja, äh, ZS Plus. Okay. Dann komme ich, ne? Bitte auch wieder auf schöne Nacht. Ah, ich glaub, Mann, wie soll ich jetzt da hinkommen? Was ist denn überhaupt? Ich kauf mir kurz ne Tür. Ja, grundsätzlich, wir hatten ja keiner Kontakt, also du zumindest, und du gehörst auch zu mir. Ja. Also ist für uns ja immer die Regel wieder ein bisschen. Chilliger. Ja. The fuck, ich hab einen scheiß. Ich hab einen scheiß Drawnmann im Boot aus den angefangen. Ja, hey, aber Ein ich Baby -John. bin Klatsch, ich du es nicht. Ich hätte ihn so wegklatscht, wenn ich ihn gesehen hätte. Bist du richtig krass im Wasser? Ich bin halt in einem Boot. Äh, in einem Schiff, so. Schiffrak. Ja, okay. Das war, der, das war der größte Reinfall meines gesamten Lebens. Errate, äh, was da drin war. Gar nichts, scheiße. <lacht> Scheiß zwei Golden, da gibt's. Wow. Ja, aber das kann doch ja nicht sein, dass jeder einfach verrecken ist, Alter. What the fuck? Am Ende äh, äh, gewinnen wir von, von etwa ohne, ohne Kills. Ja, weil jeder verreckt und Das oder immer für Schöne, Ich immer noch. Hab, hab Lava abgeklemmt. Bin, bin ich sprung, bin rumgesprungen, dann war tot, aber ich glaube, wegen Server. Keine ah, dann will ich den Clip sehen. So, ich schwimme gerade nicht zurück. Ah, ist Top, kannst einsteigen. einsteigen. Ich würde mal sagen, da es oft verflutet ist, können wir also so ein bisschen mal in die Richtung schwimmen. Es lebt ähm, ja. äh, noch René. Ich glaube, drei Teams. Zumindest stand jetzt. Ich weiß nicht, wer, wer das genau lebt. Ähm Und ein paar Solos. Und manche sind bis heute noch nicht gekommen. Oder? Ja, eben genau. die wollte ich auch noch kurz fragen. Und die, Terresto, die ziehen. Glaub, Schiff, hey, noch. Die Ich glaube, Schiff wurde davon schon blutet. Ist gerade Nacht. Ja. Oh. Ich habe Time Change an. So, da ist ja ein Drone. Ja, Äh, halt buried chest ist hier, das war's aber auch. Ja. Oh, ich habe hier eine buried treasure. So du da gehen? Für Dias, maybe, I don't Okay, wir müssen... Jaguar Ja, chill, ich bin hier mit dir. machen jetzt okay. sea, of sea, äh, sea of Thieves, alle. Die Minecraft Version davon. Addition, Warte. Wir müssen so in die Richtung durchschwimmen. Gibt's denn nicht so'n so einen so so Trick mit ähm. Ja, dass ich kenn den auch. Okay, jetzt, weißt du, wie er geht? Ja, kenn ich den. Hey, bin ich ja. Oh fuck. Hast du angeschaut? Nein. Ich aber auch nicht. <lacht> <lacht> so ein Idiot, <Äthien>, Junge. Hä? <lacht> hat er irgendwie. hat ist er lebensmüde? Der ist so gefällt der war anders. Scheiße, Junge. Ich ja, hab, wir sind richtig hier ist ungefähr. Ja am, hier gehen, ne? okay? Ach, ja, am besten hier gehen, lassen, ne? Ach, ein Creeper. Warte? Wird dich gehen lassen. Doch. <lacht> <lacht> wir haben Schatz gefunden. Schatz gefunden. Wir haben einen Schatz gefunden. Das Ding ist, warte, nein, nein, ist nicht hier, es ist hier ungefähr, hier im Wasser so, I don't know, hier, bei mir, ist bei mir. <lacht> gerade da ist der War gerade, er gerade weg, also hier ist es ungefähr, in dem Bereich. Warte, ja, ich dir auf die Map. Auf jeden Fall halt Essen, das ist wichtig ähm, weil ich habe gerade nichts Außer einen goldenen Apfel hier halt Pum, Was da drin? Die TNT, ui 6 <lacht> Gold, Gold, wir können auch ein Portal bauen Theoretisch, äh, Portal bauen. Ja, ist, Achtung, oh, nee, kein weg, ne? Ich habe aber TNT, ist geil Also der Schatz war auch weit entfernt vom Boot ne? Wir hätten es fast geschafft, die Piraten, aber sie haben verkackt. <lacht> da kam ein ja. Reaper. So, wir brauchen einen Lavasee. Dann kriegst du ein Portal und gehen wir sagen ins Nether. Nether -Tool -Tool -Tool -Tool? Ähm, morgen... Nee, Morgen wird die World Border um 1000 wirklich verkleinert, weil einfach, basically, gefühlt... Ähm... Ja. Cool. Also halt, ist sind eh gerade 4000 in die Richtung, deswegen ist jetzt nicht so krass. Aber halt, wo es von 4000 auf 3000 in jede Richtung. Aber ist es bekannt? Jaja, ist schnell geschrieben. Okay. Nicht, dass Leute mir daran ist verweckt, weil es wirklich doch 1000 sind, nicht einfach 200, so wie es gedacht ist. Aber so viele sind schon gestorben, deswegen. So viele einfach unnötig. Ich weiß, Kapp, ist das eine Zeit? Äh, weiß ich nicht mal. Jeder steht an seinem eigenen Dummheit. What the fuck? Yo, das ist geil hier. Geht's hier runter, krass? NICHT WIRKLICH Also ich fand es haben nicht immer alle gesagt, wie bei 2020, 22 und so, sind meine Spiele viel besser geworden <lacht> als früher 2015 Ist das so ein Ding, oder? Kann ich jetzt nicht verifizieren? Scheiße, aber ist einfach ein Super-Pioner, das hier. Das ist ja krass besser geworden, aber wie kann das trotzdem sein, dass du hier einfach so facken schnell am Land Oh, habe ich gerade einen Lavasee gefunden? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, wo du bist, ne? Ähm... Wenn du mal alleine rumfährst. Ich habe gerade dreieinhalb Leben. Hey, ich sag's dir. Ich habe einen Lavasee. Ich bole mich kurz irgendwo ein. Jo. Die Kohle natürlich relativ äh.. Ja, was soll ich sagen? Ich hab keine. Ich hab keine Kohle. René! Hey, nee. Oh! Fight! <lacht> Ach nee, der Arme. Können wir den nicht antun, okay. Bisschen ja brav. So, Goldeisen. Das, das Portal, ne? Oh, let's go. Aber die für den Namen würde ich ja eigentlich nicht so gut sagen. Ähm. Nichts verständlich. Ja, ja. Ich kann sehr stumm. Ich glaube, ich brauche zu viel. Hm? Ich brauche zu viel, das ist dumm. Ich habe auf jeden Fall noch, äh, ich habe neun, neun Gold. Ich bin 50 Q-Mensch. Was? Ich bin 50 Q-Mensch, sag ich. Hä? Äh? Ey, was haben die so ähnlich bei mir, dass sie sich immer in der einen Achse herumdrehen, Alter? Was ist das denn? Renéfach kurz. René, ist einfach kurz ein Spectator kurz gegangen. Ja. Warte. D O P E N R 05 Also ähm, kritisch verkackt, oder? Ein breit. Fünf, fünf, fünf. Hast du es einen Block breit gemacht? Mann, ey. Ich ich total. Tu doch nicht. Ich Ja, Warte mal. Hast du ein Feuerzeug? ich schon. Geil. Ich hab Wasserbringung, fällt mir auf. doch mal nicht. Drei Bücher habe ich. Ja, warte. Ich mach, ich verbrenn noch kurz. Ich verbrennste dich, oder? Du holst die drei Gold, die in den Schmelz offen. Ah, okay, fuck it. Nee, mach nicht mehr. Nein. Für drei Dias nicht vergessen. Du mich nicht im machen. Bisschen traden, maybe netherite Farm. Ah, das ist doch so drei Gold, oder? Äh, drei Dias. Ja. Mach daraus den dia und nützt sie für Notfälle. So, gib mal mal Koordinaten. Geh mal Koordinaten, geh mal Koordinaten. Es macht keinen Sinn, in den Nether zu gehen. Geh mal Koordinaten, doch, macht Sinn. Nein, macht es nicht. Warum nicht? Wir haben ja nicht mehr Tier. Wieso sollen wir in den Nether gehen? Es macht keinen Sinn, wir verrecken dort. Wir spielen kein fucking Biome. Ich geh da nicht rein, das macht keinen Sinn. Wir gehen in den Nether für nichts, Netherite bringt uns auch nichts. Warum Netherwhite bringt, würde uns voll viel bringen. Ja, ohne dir, wofür wir ja nötig wirklich... Oh du du Okay, ja smart kein, Ja, wo bist du gerade, wo bist du gerade? Ich baue Portal jetzt ab Mit was? Mit Och Junge, warum? Das ist doch da Warum? Ja, warum nicht? Wo bist du jetzt gerade? Ja, du doch heute nachdenkst, was das Portal ist Bro, du bist richtig weit halt gelaufen ja, oder? ja, aber halt keine Spawn Traps hm, ja End Crystals? Meinst du End Crystals? Klar. Sind erlaubt nee. So, ähm Wir laufen, laufen, laufen, okay, ist auf dem Server Nee, wo bist du XDE? <lacht> I wanna beat his ass op. Wer weiß XDE <lacht> XDE, Jalla ähm. Wie, wie lange bist du, wie weit bist du gelaufen, aller Ich war nie wieder Hühner-Z? Nö, nö, die werden du gelaufen, das ist die Frage. Z ist 60 ungefähr, ne? Was? Wo ist Z? Z Bro, ich war in der Nähe, ich hab 50, verschaut, und jetzt bin ich gerade 500 blöcke gelaufen. Ja, bist <lacht> <lacht> Egal, schlacht ein paar Hühner unterwegs. Noch kein Huhn. Oh, wie cool er äh schon doch. Chillig. Billig. Billig, ja, man. Chillig, ja, Mann. Chillig, ja, Mann. Ja, Mann, chillig. Oh, yeah. Ich hab mein Boot nicht mehr. Das hab ich. einfach geklaut. Weil ich bin krass. Und du stinkst nach Kraut. Okay. Ähm. Also, Leute, ich weiß, wie was es ist. Es ist jetzt ein bisschen jetzt nicht so ein spannendes Projekt, aber es war viel besser geplant. Problem ist nur, andere einfach irgendwie vergessen wieder reinzukommen. Ganz typisch, kennt man ja. Ähm. Ja, auch genau so nicht spannend. Das ist halt normal, dass es so ist, wie es ist. Dass einfach Hälfte von nicht online kommt? Nein. Ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, dass es jetzt jede Folge einen Pfeil oder so gibt. Nein, nein, ich meine halt, dass einfach so, es werden, werden eigentlich viel, viel aktiver hier auf dem Server, aber halt, hier kommen sie kommen, Leute. Hier sind nur so 10 Leute online. Achso, wie immer war es war auch so, dass keine Leute da waren. Die haben meistens spät aufgenommen. Dass extra keine Leute kommen. Dass sie in Ruhe fahren können. Mhm. Und dann haben die halt zu sagen gesagt, yo ey, wer hat Bock auf den Fight? Ja. Aber auch nicht in der, in der dritten Folge. Also, mhm. was du dir dabei denkst. Du willst mit fucking cool Eisen in Nether gehen, ohne Verzauberung. Das Nix mit dem zu tun, Nein, ich Ähm, ich bin jetzt bei minus 450 und 500. 450? Ja, müsste es in der Nähe sein. Digga. Ja, hallo. da Zahn, komm, schnapp. Jo, oh, Junge! Gerade <lacht> <Ich kann> erschrocken. Portal, <lacht> guck. Ah. Guck, hier ist es. Das 1x1-Portal. Ich geh nicht rein. ganz vergessen. Egal. Wir machen, machen Fake-Call. Ja, wir ja. Rein und gehen wieder raus. Wir gehen rein und wieder raus. Und das verrecken wir einfach. Oh, geht sogar voll. Ich geh wieder raus, ne? Ich bleib hier nicht. Kannst also, das Spawn hier sind wir echt beschissen, oder? Gucken wir mal ganz kurz hier Was gibt's hier? Hier ist Gold Was gibt's da hinten? Ja, ssssssssss oh, Soul yes. Sand Valley, das war's Nichts wirklich besonderes, naja Oh, der Dias! Sind die gerade die einzigen ohne Dias? ich hab drei Diaz. Ich bin, ich hab keine Dias die sind auch am Farmen, das ist der Unterschied, ja Okay, ähm. Um wir gehen. Wie meinen, keine Ahnung. Gehst du und lass die in die Höhle gehen, in die Fette. Wo wir vorhin waren? Wo ist ja. die? Wie da vorne, glaube ich. Hä? Hm? Ich kill noch ein paar Schweinchen und so auf dem Weg. Ja, irgendwas ist da vorne. Also, oder wir werden das gleich gekickt. Warum? Die Aufnahme ist schon 21 Minuten. Ne, ne, dauert glaube noch ein bisschen. Ja egal, können wir gleich eine neue Folge aufnehmen. Sagen diese okay. nächste Folge werden wir gleich wieder meinen. <lacht> Boah. Ah, hab's, hab's, hab's, hab's. Pokémon! komm schnapp Ich und du. Mit allem was ich auch zu ich wir machen. <lacht> Wie kann der Ziele nicht sterben? Ich verstehe es nicht. Hahaha. <Schleswig> <lacht> Also hier hier geht es runter, hier geht's runter, komm her! Hier ein Eisenfarm! Bro, wir haben genug Eisen, wir haben 30 Eisen! Man kann nicht genug Eisen haben, in so einem Projekt, vergiss den Amboss nicht, okay? Den Ambus, der zieht schon Eisen. Aber eine Schalke ist. Schon Kohle, nicht. Kohle wäre auch wichtig jetzt hier noch. Darf ich kurz äh, X-System bekannt machen? Ja, ja. Okay, warte. Ach, ein Zombie. Was für ein Zombie? Ich, ich kann das ist scheiße, wenn ich sie schlagen kann. Und schlag schlage halt eben nicht. Ja, ich meine, wenn ich. wenn ich. Wenn ich wenn wir fighten, weißt du? Ja. Ey, hier ist instant Slate Hier, guck. Wir sind auch gerade bei Höhe 12. Pass auf, wenn ich das Lava nochmal durchkomme, weil es Ey. Oh. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Gut, da. Freunde, ich muss ah, sagen, ja, ich, sagen ich muss sagen, das war's mit der dritten Folge von Minecraft Teamworks. Wir uns morgen wieder, Punkt 19 Uhr, zu einer weiteren frischen Folge, wo wir eventuell ein paar DS finden. Ähm, gut, wir sagen dann, viel Spaß mit, das ist ja was gerade macht, Hausaufgaben, was weiß ich. Und... Was? So okay. Zum Beispiel. Und ähm, folgt doch auf Twitch, twitch.forst, also das oder Endercrank mit Doppel-A. Oder von unserem Podcast, depperten Comedy das. auf Spotify, könnt ihr gerne 5 Stände lassen. Ähm, damit ihr auch wenigstens ein bisschen empfohlen, empfohlen werden. Übrigens, wir wurde einfach heute einen Podcast empfohlen von irgendeinem so neunjährigen auf, auf, auf Spotify. Sein Thema war einfach heute einfach so, warum er es hasst auf lego schon zu treten. Gut, ich muss sagen, ähm, das war's. Und ja. Tschüss. so.